die Lehre habe ich mich entschieden, weil ich gern handwerklich arbeite. Also, Schulsitzen sitzen und umsitzen und mitmachen machen war für mich nie so eine Option. Gewesen. Die Harmonie untereinander ist Top, Also, man kommt gerne in die Garage, man, man redet miteinander, man isst miteinander. So ein bisschen wie eine zweite Familie. Ausbildet bringt man sicherlich viel technisches und handwerkliches Fachwissen bei. Zeigen wir Sachen, zeigen wir Sachen gut, sind zuverlässig. Auch Auto kann man die recht viel reparieren. Nur so zum Beispiel einen Kühlschrank. Ich darf jetzt auch schon einen Kühlschrank reparieren. Weil wir haben die Kältemittelprüfung. So kann ich eigentlich recht viel Handwerkliches die brauchen. Es gibt viele Möglichkeiten in einer Garage, wie man sich weiterbilden kann. Ein Lernender im Stamm. Wir haben einen guten Ort aufgehoben, wir bieten ein modernes Umfeld, ein angenehmes Team. Wir fordern etwas, aber wir bieten auch viel. Speziell Spezielle an Garage, wir haben eine sehr lange Geschichte hier in Winterthur. Wir haben langjährige Erfahrung und eigentlich sehr, sehr viele ehemalige Lehrlinge, ehemalige Mitarbeiter, die gerne wieder zurückkommen und sich auch an die Zeit erinnern an ihre Lehrzeit.